Die Stimme des Kommen spüren in aller Ungewissheit und Not und sich auf den Weg machen wie Maria und Josef im Vertrauen auf Ankunft und Nicht. Alle Zweifel in Zuversicht wandern und alle Mutlosigkeit in den Worten des Engels folgen auf dem Stuhlen zum Heilen. Alles Gewohnte in Neues und alles Gewisse in Ungewisses wandern, damit der Stern der Hoffnung seinen Glanz wagt in alle Finsternis.